So. Ja. Toll. Ich weiß, die kurzen Pausen, das ist immer ein bisschen anstrengend. Auf der anderen Seite, man kommt so ein bisschen in Bewegung. Ähm, das machen wir heute noch ein paar Mal. Äh, natürlich, weil ein Punkt ist ja, dass ihr auch miteinander ins Gespräch kommt und das jetzt nicht ausschließlich so Frontbescheid wird. Das gesagt habend, ja, freue ich mich total über die zwei Gäste, die heute hier sind. Ja, einmal Thomas Gratzer, René Heinersdorf. Ich werde so eine ganz kurze Vorstellung machen, aber dann lassen wir eigentlich die biografischen Dinge so ins Gespräch einfließen. So haben wir uns verabredet. Ähm, wir wollen sprechen über all die Themen, die heute auch berührt werden, aber aus der Sicht eines Boulevardtheatermachers und Thomas, ich sag mal, hybrides Unterhaltungstheater mit Intelligenz, weil das ist so unfassbar, was ihr im Rabenhof macht. Wer weiß. Thomas Kratzer, Leiter des Rabenhoftheaters in, in Wien, äh, im wunderbaren Arbeiterbezirk Erdberg seit 2003. Zugange, Autor, Regisseur, Schauspieler. Und dasselbe trifft auch auf René zu. Das heißt, ihr beide seid Multitalente, aber auch Multifunktionäre. Und ihr wisst, wie Unterhaltung funktioniert. Und darüber wollen wir heute ein bisschen, ein bisschen sprechen. Aber erstmal lernen wir ein bisschen so eure Welt, die Theater kennen. Thomas, magst du ein bisschen sagen, Rabenhof, was ist das? Und wie sieht es gerade bei euch aus? Also Ramhof liegt in einem historischen Sozialbau, äh, gebaut in den späten 20er Jahren, das berühmte Rote Wien. Architektonisch wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, Denkmalschutz, Weltkulturerbe, bla bla bla. Ähm, wir sind ein 300 Personen fassendes Haus. Ähm, ich ich mache das jetzt seit 19 Jahren. Wir, unser Schwerpunkt ist Crossover, hat man früher gesagt. Also im Süddeutschen stand mal, äh, der Rabenhof ist das Theater für Leute, die nicht ins Theater gehen. Ähm, oder äh, Bobo-Theater, übersetzen, Theater wurde es auch genannt oder wird es genannt auch. Und damals, vor 19 Jahren, das Theater für die Jungen. Mittlerweile sind die Jungen auch schon ein bisschen älter geworden, aber wir arbeiten hart daran, die Jungen wieder nachzukriegen. So, was ist die Idee inhaltlich? Die Idee ist inhaltlich sozusagen quer durch den Gemüsegarten, also in Wirklichkeit von der Kinderoper bis zur Polizatiere. Einer der wesentlichen Schwerpunkte Standbeine des Hauses die Polizatire. Das zeitgenössische Musiktheater, die Wiederbelebung des Altwiener Singspiels, sage ich mal, ähm, oder des Singspiels im Allgemeinen, weil der Begriff Musical ist ein bisschen im, im deutschsprachigen Raum zu Recht wahrscheinlich auch jetzt nicht ganz, äh, äh, wird nicht ganz so angenommen von einem bestimmten Publikum, hat man immer so, so Schwellenangst. Das versuchen wir auch abzubauen, natürlich. Das ist, der zweite, das ist der zweite Punkt. Kindertheater ist ein wesentliches Thema und vor allem, der Cross, also ähm, Es gibt bei uns entertainment shows äh, wir erklären Karl Marx, wir machen Philosophie-Shows und, und, und Puppentheater. sind ist ein ja. wichtiges Anliegen gewesen, mehr oder weniger von Anfang an. So, und jetzt habe ich schon zu ja, viel gehört Thomas, gerede, vor allen seid ihr voll gewesen vor der Pandemie. Ja, wir, reden jetzt, wir ja. reden jetzt ja. bis 10. März 2020. Ja. Da hatten wir, äh, also mit diesem Stichtag hatten wir 93, uh, Auslastung bei 60% Eigendeckung. Ja. Ihr kriegt ein bisschen Geld von der Stadt Wien, aber ja, wir Prozent Ja, in gesagt, 40% ja. ist öffentliches Geld, mit dem wir operieren. Zu Recht, das war, weil wir natürlich ein Theater sind. Ja, ja. Und auch ähm, in der Stückentwicklung und der Projektentwicklung, also wir, ja. wir machen oder haben gemacht, nicht nur, aber zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz entwickeln wir selber unsere Dinger. Ja. Genau. Ähm, spielen also nicht sozusagen den, ich sage es jetzt mal ironisch, den Regler ja. Über eure Produktion sprechen wir gleich. Klar. René, du hast kurz gezuckt bei, bei 93 Prozent. Äh, wie sieht es bei euch aus? Nein, ich habe gezuckt bei den 40 Prozent Finanzierung. Das finde ich toll. Das wär, <lacht> <Okay>. wenn, <lacht> 60 Prozent, 40 Prozent öffentliche Hand. Ja, ja eben. Ja, das finde ich groß. Also ich gönne dir, gönn dir das, Thomas. Das ist gar kein... ja. <lacht> also es war eher ein neid, neid, neid, neidisches Zucken. Ja, René, du bist ja in mehreren äh, Bundesländern äh, zugange. Theater am Bayerischen Hof, Neuerdings. Äh, Theater an der Kö, äh, Theater am Dom, Essen. Plus plus, demnächst bist du Intendant des Landestheaters Neuwied, da wollen wir gleich auch kurz drüber sprechen, warum du das gemacht hast. Ja, aber kriege Punkt, ich zum ersten Mal Punkt einen Gehalt. Ist, du, bist in, du, du bist in so vielen Theatern zugange, aber Subventionen für Boulevardtheater gibt es in keinem dieser Ja, Du hast ja eben das Stichwort gesagt, das Wort Unterhaltung ist ja ein schwieriges Wort. Äh, kann auch nicht sagen, ihr wisst, wie Unterhaltung geht. Ich bin immer skeptisch, wenn Theaterleute sagen, sie wissen, wie es geht. Wir haben sicher einen gewissen Erfahrungswert, aber uns passieren natürlich genauso Flops und wenn wir wirklich wüssten, wie Unterhaltung geht, dann gäbe es dieses Rezept, dann wären wir sehr glücklich. Also ins Klo greifen wir auch zuweilen und dennoch ist es ja so, ich nehme das Beispiel Köln, im Kölner Kulturausschuss ist es eine ganz klare Aussage, wir finanzieren oder fördern, keine Unterhaltung. Das ist im Grunde Unsinn. Ja? Es ist doch jede Form von Theaterunterhaltung, auch sich über Theater ärgern, auch sich über Theater aufregen, auch äh, schockiert sein. Das ist ja alles eine Form von Unterhaltung. Äh, dass wir vielleicht eine etwas äh, leichter verdauliche Form von Theater machen, steht auf dem anderen Blatt, aber zu sagen, was Unterhaltung ist, kann nicht gefördert werden und kann keine Kunst sein und wenn es sich dann auch noch selber trägt, sowieso nicht, das halte ich eben für totalen Unsinn, aber das ist eine gängige Meinung und die vier Theater, die ich leite, die vier Privattheater, kriegen außer jetzt natürlich in der Pandemie die Wirtschaftshilfen keine kulturelle Förderung aus diesem Grund. Boulevardtheater und Stadthäuser, das sind ja so ein bisschen zwei verschiedene Welten, äh, obwohl durchaus freiberufliche Kolleginnen, die am Stadthäuser spielen, auch bei dir spielen, vice versa. Also die, die Diffusion gibt es schon. Nichtsdestotrotz ähm, in Berlin ist es ja so, wie du weißt, dass man sich entschlossen hat, tatsächlich Subventionen zu geben. Also hier ist der Erkenntnisprozess ja weiter fortgeschritten. Wie empfindest du das, wenn du am Stadthäuser arbeiten gehst? Weil du hast schon in Kiel inszeniert, du hast in Dortmund inszeniert, du hast in Bamberg inszeniert. Triffst du da auf Kollegen, die ein anderes Verständnis von Unterhaltung haben? Gibt es dann Unterschied zu den Ensembles, die du verpflichtest, für deine Häuser? Also ich habe mich Jahrzehnte dagegen gewehrt, äh, zu sagen, äh, Boulevard ist was anderes als am Stadttheater. Und das würde ich auch heute noch äh, tun, weil ich ja. sage, nee, wir haben einen Stoff, wir haben eine Geschichte und wir versuchen die mit den Instrumenten, die uns zur Verfügung stehen, zu erzählen. Trotzdem muss ich äh, gestehen, dass äh, ein Schauspieler, der jetzt eine große boulevarderfahrung erfahrung hat, nochmal ein anderes Augenzwinkern oder eine andere Eleganz für dieses spezielle Fach mitbringt, als jemand, der äh, Jahrzehnte in einem festen Ensemble war. Die gehen schon ein bisschen anders ran. Dennoch, genauso wie viele Schauspieler, die jetzt auf Boulevardboden stehen, die Sehnsucht haben, auch mal anders zu arbeiten, empfinde ich die Sehnsucht auch in diesen Ensembles. Da gibt es natürlich, äh, was weiß ich, den alten Schmiranten, der endlich mal wieder loslegen kann und so. Der freut sich, dass ich dann da bin, weil er mal die Mittel einsetzen kann, die er lange nicht eingesetzt hat. Und äh, die nutze ich dann auch gerne. Ja. Zur Autorenschaft. Ich sag mal, vor 20 Jahren dachte man, okay, Herbert Hermann tritt auf, es ist eine Komödie eines Autoren mit einem englischen Namen, den man nicht kennt. Äh, wo sind wir heute? Äh, ich weiß, du schreibst selbst und ihr habt euch ein bisschen abgewandt von den französischen und, und englischen Zulieferern für deutsches Boulevardtheater. Wie ist der Prozess passiert? Habt ihr gesagt, das können wir, einfach auch, können wir doch selber? Also erstmal hat, finde ich, da eine Öffnung stattgefunden und das ist die große Leistung auch der Stadttheater, dass die Ästhetik sich verändert hat und auch das Publikum, das einen hohen Grad an Ikonizität erwartet, plötzlich mit Abstraktionen besser umgehen kann, mit epischen Elementen umgehen kann und das betrifft auch die Autoren, also ich sag mal John von Düffel, Lutz Hübner, Dietmar Jakobs, das sind Autoren, die in beiden Formen von Theatern gespielt werden, also man kann hier am DT drüben sicher einen Hübner sehen, und den kann man bei uns genauso sehen und die Erkenntnis und die gibt es ja auch in, in vielen Theatern, ich sage mal wie am Gorki oder so, dass man, dass man viel besser selber beurteilen kann, was ist für mein Ensemble oder für die Leute, für die ich schreibe oder für das Publikum, was da kommt, kompatibel, was finden die lustig. Und in der Erkenntnis hat sich das dann entwickelt. Und ich bin da nicht der Einzige. Es gibt eine Reihe von, von Theaterleitern, die eine Autorenschaft um sich herum geschaffen haben, um spezifisch für ihre Häuser was zu schreiben. Und du schreibst auch auf den Proben. Also es ist nicht nur du schreibst. Wir entwickeln auch, wir entwickeln dann weiter auf dem Proben. Die Textvorlage ist erstmal da, aber wir entwickeln auch auf dem Proben. Und äh, ich sage das jetzt in aller Bescheidenheit. Ich habe halt das Glück, dass meine Stücke auch woanders gespielt werden. In Riga las ich. In <lacht> Riga, ja genau. Äh, lieber Thomas, ja. jetzt haben wir ganz kurz über Autorenschaft und Form gesprochen, äh, haben was von René gehört. Äh, ich weiß, und da würde ich gerne hin. Ähm, ihr habt ja einen Schwerpunkt auf dem Puppentheater aber dem Puppentheater derart, dass Mitspielern auf der Bühne funktioniert. Nikolaus Habjan war, glaube ich, ganz früh bei euch. Ähm, das Wiener Prater Kasperl hat zusammengearbeitet mit Maschek. Das heißt, ihr seid eigentlich richtige Pioniere im Thema Puppe, Objekt, Mensch, digital. Magst du dazu ein paar Worte sagen, wie das ja, bei gerne. Euch zu, zustande ähm, ist? Ähm, die richtige Pioniere, das muss man dazu sagen, da gibt es hier in, in Deutschland natürlich eine andere Tradition. Bei uns in Österreich ist Puppentheater immer nur für Kinder gewesen. ja, ähm, Kasperlett-Theater. Und wir haben das äh, zum Anlass genommen, vor langer, langer Zeit, also 15, 16, 17 Jahre, ja, sage ich mal. Und dann ich gesagt, Wir würden eigentlich gern, weil, wie gesagt, unser Schwerpunkt Satire, und da haben wir versuchen wir immer wieder viele neue Formen zu finden. Wir gesagt, wie wäre doch mal so polit Kasperle-Theater, unter Anführungszeichen. Und äh, mit Maschek habe ich da natürlich großartige Partner gefunden, habe gesagt, wie machen wir das so. Ähm, und dann haben wir schon tolle Ideen gehabt, wie das funktioniert, und die, die, die gängige Regierung ist also Stammpersonal. Und dann wird das Vielleicht sagt man kurz, Maschek äh, zwei Ach, okay. Herren, äh, Peter Hörmannseder und Robert Stachel, bekannt durch Willkommen Österreich. Deren Spezialität besteht darin, äh, Videos mit Politikern neu zu synchronisieren, mit, finde ich, extrem intelligenten Texten. Äh, die treten auch am 20. wieder hier auf, das als service dass Sie ähm, ja. Bitte schön. Ähm, äh, äh, äh, in, äh, extrem intelligent, aber auch extrem lustig. Ja? Ja. Unglaublicher ja. Spaß an der Freude. Ja. Und Sie machen ganz einfach so, also Sie synchronisieren ganz einfach... Äh, Tagesnachrichten machen neue Geschichten draus. Ja, so, aus. Aus. Hier so so synchronisieren Sie das das die Puppen. Nicht. So, aber in dem Fall haben Sie die Puppen synchronisiert. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, wer, wer, wer spielt die Puppen? Dann gibt es so eine Institution, der Wiener Prater, Prater Kasperle, also klassisches Kinder-Kasperle-Theater. So, und wir haben schon eine ganz tolle Idee gehabt. Und dann haben wir gesagt, naja, nee, aber wer soll die Puppen bauen? Oh, ähm, haben wir gesagt, naja, pff, selber werden wir es nicht machen. Gell? Gut, ähm, dann haben wir gefunden den Gerhard Hader, ich weiß nicht, äh, einen sehr, sehr in Österreich sehr, sehr bekannten ähm, äh, Karikaturisten, Cartoonisten, der auch vielleicht in Ihnen ein bisschen ein Begriff ist, weil er jahrzehntelang für den Stern immer eine Seite gemacht hat. ja, ja äh, Wöchentlich. Mhm. Ähm, und der hat uns, war auch begeistert davon, so, haben wir, so ist das ja, extreme entstanden. Extreme Verzerrung ganz von, und von es war, und es war am Und es war am Anfang natürlich schwierig, weil es in der, ersten, in der, in der Produktion natürlich wahnsinnig schwierig ist, 15, 20 Puppen, äh, keine billige Angelegenheit, ja, das zu bauen, zu entwickeln und so weiter. Und wir hatten ja keine Erfahrung damit. Ja. Ja. Wir haben es zum ersten Mal gemacht. Und die erste Show war noch ein bisschen so, also Halt. Ja, aber es war schon ein Riesenerfolg beim Publikum. Bei der Kritik am Anfang nicht so. Ja. Ja. Und dann haben wir die nächste Show gemacht. Da waren, glaube ich, vier Bundeskanzler mittlerweile durch. Ja. Ähm, das hieß dann, die erste Show war bei Schüsselst. Bei Schüssel. ist das zweite war beim Gusenbauer. Das war überhaupt ja. die erfolgreichste Und dann ist es wirklich ja, fett gesehen. hochgegangen. Ja. Und es wollte und dann ist fern, ORF, also österreichischer, rechtlicher, ähm, wollten das aufzeichnen. Und bla, bla, bla, bla, bla. Es ja. ist wirklich fett gelaufen mit Knalle, Knalle, knalle, ja, jetzt knalle aber die Zusammenarbeit vor, ja. so Aber was ja. war die Frage eigentlich? In, nein, nein. Nein, so, Erstmal darzustellen, Habjahr. dass das im ihr... Habjahr. Puppenwahl. Habjahr. Habjahr. Und wir Habjahr. hat ja so wir wir bei euch angefangen? So, und dann haben wir gesagt, na, wir, würden gern, wir würden gern mit den Puppen irgendwie was anderes auch noch machen, außer ja. diese Kaspray-Geschichten. Äh, und ich sehe irgendwann in, in Wien ein Plakat hängen Freaks. Ja? Ja. Und ich habe immer Freaks, dieser Film, Sie kennen das aus den, aus den ja. 30er Jahren, ja? wie kriegt man das auf die Bühne, ja? diese Geschichte? Gar nicht. Ja? Ja. So, geht nicht. Und dann sehe ich, die machen das mit Puppen. Ja. Und wir gehen dann, mein Dramaturg und ich, gehen in ein Wiener ex porno kino mit 30 ja. Zuschauern. Ja. Da ist Nikolaus Habian ganz jung, 21, 22, ja. muss man dazu sagen, der hat mit 14 bei Neville 20 seinen ersten Workshop gemacht. Ja. Ähm, und macht das mit Puppen mit seiner Partnerin, die jetzt auch noch seine Partnerin ist, Manuela Ninshalm. Ähm, und die sind begeistert, haben gesagt, unglaublich. Und dann haben wir sofort den einkassiert und ja. haben mit ihm gesagt: Okay, ähm, wir machen was. Dirk Stiermann kennt man vielleicht von Stiermann und Grissemann hier. Der ja. hat damals gerade einen riesen Erfolg gehabt mit einem. Mit einem das war sogar auf der Spielplattform. Das sind sechs Österreich in den ersten fünf. Sozusagen eher als Deutscher, der nach Wien kommt und so. wie ähm, er Wien erlebt das deutsche Deutscher. Ja? Spannend natürlich. So. Und dann übernehmt ihr das, da, da wollte ich ja, noch hin. Entschuldigung. Dann, nee, macht nichts. Dann übernehmt ihr Kottan ermittelt als Stoff für Habya. Ja genau. Das, haben das wir zum ist Beispiel eine Geschichte. Auch gemacht, du ja? weißt, die ist in Deutschland damals riesig. An, darf ich mal fragen? Kottan ermittelt. Kennt das noch jemand? Äh? Bitte. Ja, ich merke schon, okay, die, die Älteren unter uns, ja, okay. Die Älteren äh, okay, grandiose österreichische Krimiserie. Nie verstanden, ja. ne? <lacht> mit Subtitel hoffentlich, haben Sie es gesehen. <lacht> okay. Ja, nee also ich finde, da, da, da, nee, find, da habt ihr wirklich etwas gefunden, was ja jetzt in, in Deutschland, in Berlin so langsam wieder in die Theater kommt, ja. so das Objekttheater, das Puppentheater, okay, okay. bei euch lief das endlos. Wie, wie lange habt ihr diese Geschichte, dieses österreichische Spitting-Image gespielt? Acht Jahre? Ja, nee, also in Summe, wir haben ja glaube ich in Summe ähm, acht oder neun Shows gemacht, ja. Weil wir haben dann immer, das Problem ist ja immer bei Polizatiere, das ist ja ein Grundproblem, ja. Nach einem halben Jahr kannst du, das, kannst du die gesamte Show umbauen, ja. Ja? spätestens. Also, da gibt es das Beisp Beispiel, zum Beispiel, als wir, als, wir, als wir jetzt diese Geschichte waren mit dem Strache, mit diesem Video, ja? Ja. Sie haben das wahrscheinlich ja. auch mitgekriegt mit unserem Video. So seit diesem Zeitpunkt jetzt es ja nicht so. So, mussten wir zwei Shows ganz einfach ähm, in den Kübel schmeißen. Ähm, und da haben wir das Geld natürlich nie, das ist reingesteckt, natürlich nicht mehr gesehen. So, ähm, was war die Frage eigentlich? Ja. Da kommen wir immer wieder hin. Du gibst uns einfach interessante Informationen. Okay, ähm, <lacht> nee. Habian, Puppen, Habian, ja. äh, da waren wir irgendwo. Ähm, Habian hat dann, das wollte ich nämlich erzählen, ja, nicht Kottern, Habian und so. Und jetzt kommt dann, fünf Wochen später, nachdem wir dort waren in dem, ja. und die Show gesehen haben, kommt der Burgtheaterdirektor, Hartmann hieß der damals, wer ihn noch ja. kennt. Ähm, und ähm, und dem war gerade, der hat, keine, der hat eine Idee gebraucht für irgendeine Shakespeare-Geschichte und hat gesagt, da hatte ich doch mal vor 15 Jahren so eine Idee mit Puppen. Puppenspieler wäre nicht schlecht. Und da ist zufälligerweise auf den Habian gegangen und dann ist über, über die Ecke Habian, wir haben den schon engagiert gehabt dafür für zwar auch ein riesiger Erfolg, ja. ist aber vorher schon am Burgtheater aufgeblinkt und ja. hat dann schon sozusagen am Burgtheater so seine ersten Erfolge gefeiert und dann ist bei uns losgegangen mit Sterben. und der Rest, der Rest ist ja eh schon fast Theatergeschichte bei Habian. Weil er spielt ja überall. In Wien sagt man aus jedem Klo, wenn du die Tür auf Maximilian Theater kommt dir der Habian mit deiner Puppe entgegen. Ja. Ähm. René, dich habe ich erreicht, als wir uns unterhalten haben, wir über diese kleine Session zweimal im Bus und im Bus hast du gefahren, das Ensemble für die nächste Vorstellung. Ich muss sagen, ich habe selten erlebt, dass ich einen Intendanten anrufe, der, der, seine, der seine Spieler im Bus zum Abstecher fährt, ähm, heißt, heißt das Boulevardtheater machen, wirklich in fast so einer Striesehaftigkeit alles machen müssen. Also wirklich alles machen müssen, was ja, sage ich mal, im, im Stadttheater tendenziell noch eine arbeitsteilige Veranstaltung ist. Leiter, Busfahrer, Spieler, Autor. Geht das nur so? Ja. Also nur um das mit dem Bus zu korrigieren, es ist ein Auto und das ist der Grund, warum ich es fahre, weil wir eben gerade keinen Bus auch aus Umweltgründen äh, nutzen wollten mit nur vier Leuten. Und da haben wir gesagt, komm, ich fahre das Auto und dann sind wir unterwegs. Dennoch sind es natürlich Tante-Emma-Läden, die das äh, erfordern. Äh, es ist vielleicht nicht unbedingt so, dass der Intendant sich ersticht und um, im Umfallen den Vorhang zuzieht und so. Also die, die, äh, <lacht> die, die Zeiten äh, sind so ein bisschen vorbei. Äh, dennoch... Äh, Weiß ich noch, meine Mutter, die ja auch Theaterleiterin war, wenn jemand bei uns arbeiten wollte, da habe ich sie mal gefragt, was muss der für Voraussetzungen haben, in jedem Job da in diesem Privattheater. Und da hat meine Mutter immer gesagt, kein Privatleben. Weil es natürlich eine ständige Forderung ist und der Thomas wird das wissen: Man sagt der Familie morgens um 10 Uhr, ich gehe mal schnell zur Probe runter und guck, wie es läuft, bin in einer Stunde zurück und das wird dann abends um 11 Uhr. Ne? Also, das, das, das, das erfordert das halt. Ich meine, das, das ist bei engagierten Theaterleuten wahrscheinlich immer so, aber die Arbeitszeiten sind dadurch, dass wir natürlich auch gewerkschaftlich nicht gebunden sind, ähm, sehr stark in der Eigenverantwortung. Ne? Also da, da muss man auch als äh, Leiter äh, mit einem sozialen Empfinden darauf achten, dass einfach die, die, die Leute vernünftige Arbeitszeiten haben und man selber eben auch. Äh, aber ich, äh, klar bis heute, äh, wenn ein älterer Schauspieler, der bei uns spielt, äh, mit drei Koffern ankommt, äh, trage ich ihm die drei Koffer hoch. Also das mache ich dann auch als äh, äh, Direktor und finde es dann auch äh, richtig, es selber zu machen, weil das natürlich nochmal eine andere äh, Zuwendung bedeutet. Aber das halte ich auch für erforderlich. Okay, das heißt, ihr kennt alle natürlich diesen großen, großen Pool von Menschen, weil ihr immer frei engagieren müsst, um wieder neu zusammenzustellen. Ähm, eine Debatte im Moment im Stadttheater ist aktuell, wie kommen die Leute wieder? Ja, also verhindertes Freizeitverhalten über die Pandemie, man hat sich andere, äh, man hat sich andere Rituale angewöhnt, die Masken und so weiter und so fort. Das heißt, das wird mich sehr interessieren von euch beiden, äh, jetzt, wo so es wieder ins Rollen kommt. Ihr hattet Erfolgsrezepte vor der Pandemie, auch gute Zahlen. Kommt ihr zurück jetzt mit demselben Rezept und daran anschließend kennt ihr euer Publikum? Also Thomas und ich haben uns äh, vorher äh, auch schon darüber unterhalten und es ist relativ identisch, also deshalb kann ich es vielleicht beantworten. Wir sind jetzt äh, nach der Pandemie äh, sicher unter der Hälfte von dem, was wir äh, hatten. Ja. Das ist einfach im Moment so. Erstaunlich ist, und das ist eine Entwicklung, die ich eigentlich schon vor der Pandemie äh, festgestellt habe in den Häusern, ist, dass dann bestimmte eventhafte Veranstaltungen oder gehypte Aufführungen, die sind nach wie vor absolut rappelvoll, da kriegt man dann keine Karte. Ich denke aber, das ist an vielen Stadttheatern ähnlich, wenn ich mit Kollegen rede, die dann sagen, ja wieso, bei uns ist Chicago immer ausverkauft, hatte ich einen Kollegen und dann sehe ich er spielt es dreimal im Monat und das ist dann aber auch die einzige, die voll ist. Ja. Das heißt, diese Eventisierung der Gesellschaft und die Schere zwischen dem, was ein Flop ist und dem, was ein Erfolg ist, die ja. ist in meinen Größern. Augen schon vorher da gewesen ja. und die hat sich dadurch nochmal vergrößert. Also das, was wir früher hatten, wir sagen, die Produktion läuft ganz gut oder die läuft nicht so gut, das verschwindet immer mehr. Es also ist was, nicht läuft, was nicht läuft, kriegst du nicht mehr hoch. Das ist äh, leider eine Entwicklung, die ich schade finde, weil natürlich manchmal Sachen dabei sind, wo man sagt, Mensch, mit ein bisschen mehr äh, Offenheit und mit ein bisschen mehr Neugier hat die Aufführung vielleicht eine andere Qualität als das, was jetzt im ersten also das Moment spricht ja Gegenrisiko. Bitte? Das wird ja Gegenrisiko Ja, sprechen. natürlich, genau. Okay, aber was heißt das? Was, was ist jetzt deine Planung? fürs nächste Jahr? Ich habe noch kein Rezept. Wir äh, sind natürlich im Moment in den äh, gut abgefangen in den Fördertöpfen. Äh, wir können die Entwicklung im Moment nur beobachten und äh, ja, für unser Publikum oder das Theater machen, was unser Publikum für gut hält. Wir können ja eigentlich immer nur das machen, was wir gut finden und ja. hoffen, dass ein Publikum das auch gut findet. Wenn du sagst unser Publikum, weißt du, wen du meinst? Nein. Ja, te, te, danke, für, danke für die ehrliche Antwort, weil die höre ich, die, die ich woanders selten. Um, ja, Thomas. also ich, ich, ich, ich kann das, was ich sage, äh, eigentlich wirklich auch für uns nur bestätigen. Ähm, es ist wahnsinnig schwierig und es ist auch natürlich schwierig für Künstler und schmerzhaft. Ja, äh, äh, Produktionen, Shows, Sachen, die man früher ausprobiert hat, wo man gesagt hat: okay, das, hat, das braucht die Entwicklung. Ja? Man braucht die Zeit dazu, man braucht ganz einfach auch den, den langen Atem. Ja? Das ist halt jetzt, da ist man jetzt sowieso tot im Augenblick. Ja? Ich habe jetzt aktuell gestern, vorgestern wieder zwei Künstlern sagen müssen, Kinder, also sagen müssen, gemeinsam übereingekommen, ja. dass es halt, ob schon ein spannendes Projekt und so weiter, es so schwierig ist, dass man sagt, wir werden es wahrscheinlich vorzeitig beenden müssen. Ja. Auch mit den, na klar, die Eventgeschichten und so weiter, natürlich sind Einzelevents voll, es sind irgendwelche Longrunner mit Stars. Ja. Klar, wenn ich es ein-, zweimal, dreimal im Monat spiele, ist das voll, ja, aber das ist ja nicht sozusagen das Tagesgeschäft. Yeah. Ähm, aber es ich, ich habe das Gefühl, aber man kann es jetzt auch noch nicht sagen, bei uns ist jetzt keine Maskenpflicht mehr, in Österreich gibt es keine Pandemie mehr ähm, hat es nie gegeben. In Oberösterreich hat es nie gegeben, in Restösterreich gibt es es nicht mehr. so ähm, <lacht> Fakt, ist, äh, Fakt ist, es gibt keine Maskenpflicht mehr. Man kann jetzt wieder Gott sei Dank in der Bar indoor sein, ja. Ja? Ähm, weil das ist auch ein wichtiger Aspekt, natürlich das soziale Leben. Ja, ihr habt ja, ne, ihr und habt ja sehr schöne äh, ja, ja, Empfangswahl ja, ja, ja, ja, ja, ja, alles. Klar, ja. das ist ja auch wichtig bei für das bleibt Publikum. Also ja. für die Künstler. Also wenn du sagst, um 10 am Abend schon Schluss, naja, bei uns dort es ab und zu bis 4, 5. Ähm, und. Ähm, ja, also äh, so, jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Wo waren ja, wir? Ja. Ähm, äh, Thomas, wir waren dabei. Äh, äh, wo genau. geht's hin? Die, die, wo geht's hin? Naja, ich glaube, ähm, wir müssen ganz einfach wahnsinnig viel ausprobieren. Ja. wir müssen neue dinge ausprobieren wir müssen uns auf eis begeben das wir nicht kennen ja, ja. wir müssen das ist man muss äh, man, man versucht natürlich sein publikum zu kennen ja. und, und kennenzulernen man hat seine instrumente wie man glaubt sein publikum zu kennen klar ja aus ja. äh, also bei uns bei uns gibt es ja nicht das publikum weil wir so verschieden viele künstler ja. und viele verschiedene du, Formate Thomas, ab, auf ein ja. Spezialist wollte ich noch raus und zwar ihr habt äh, das wissen, glaube ich, die wenigsten, bei euch auch bernhard produktionen gemacht, ja. Turini-Produktionen, wo ihr auch komplett äh, frei besetzt. Ja. Kannst du zu den beiden Projekten noch was sagen, weil ich den Eindruck habe, ihr holt eben auch solche, solche Stücke sozusagen, ins sozusagen Haus und produziert das. Und ist das, ist das so? Ein ja, es, ich sehe, ich orte eine gewisse Sehnsucht nach sozusagen der, den österreichischen Klassikern der Moderne. Ja? Also das heißt, Turi, Turini hat es eine ganz, äh, ganz klare Geschichte gegeben. Es gibt das legendäre Stück Peter Turini, also Rotzenjagd. Ja. Damit hat er seine Karriere gestartet im äh, äh, 1970. Ja. Das ist ja unangenehm letztes Jahr in, in Kingston, äh, ah, führen kann gehabt. Okay. Ja. Also das geht ja noch immer. Das ist noch immer ist sein bestverkauftes Stück nach Wie bevor. macht ihr das? Und ähm, wir, haben das, wir haben gesagt, okay, wir müssen es ähm, gegen den Strichbürsten, aber gegen den Strichbürsten heißt jetzt nicht sozusagen, es als Textfläche zu nehmen und so weiter. Das interessiert uns insofern nicht, das machen eh die anderen. Ja, ja? so, wir müssen einen anderen Weg gehen. Ich habe den erfolgreichsten Musicalregisseur, österreichischen Musicalregisseur, ja. genommen ja. Ja, ähm, und habe gesagt, mach es, aber mach richtig, greif rein in die Vollen, aber mach bitte keinen Musik. Peter oder? Und das hat auch, bitte, pardon? Peter Weg? Oder nee, Peter Weck, äh, sein Nachfolger. <lacht> um, und er hat mir wirklich ein irrsinnig irrsinnig am Punkt, ja, und da merkt man auch, wie, wie aktuell eigentlich auch das Stück wieder ist, ja. mit zwei jungen Schauspielern, wirklich am, am, am, am, am Punkt gebraten, ja. das geliefert, sehr extra dry, ja? Ja. und ich habe, und das erlebe ich sehr, sehr, oder habe ich sehr, sehr selten erlebt, ja. im Theater, in einem Sprechtheaterstück, erstens mal, kommen wirklich die Jungen, ja? ja, weil sie begeistert sind, ja, und zweitens mal Standing Ovations, nach jeder ja. Show, bei einem Sprechtheaterstück, und ja. das ist heißlos. Und wie habt ihr den Bernhard gemacht? Ja, der Bernhard ist mit einem Soundtrack, den macht Christoph Grisse, Christoph Maria Grissemann, also ja. der zweite von Stiermann und Grissemann, hier in Berlin, glaube ich, kennt. die hatten ja hier ewig eine Radiosendung und sind ja hier auch aufgetreten, Volksbühne und so weiter, ja, ja. Ähm, und das macht der Christoph, ja. Ähm, auch extra drei sind jetzt nicht die leichtesten, lustigsten Bernhard-Texte, äh, die da drin sind, da geht es schon zur Sache und das ist ziemlich hart, aber es ist ein bisschen auch Bernhard für Einsteiger, sage ich ja. mal. Bernhard Medley. Und mit, pardon? Bernhard Medley. Genau, Bernhard, Bernhard. Medley, richtig, ja. natürlich. Ähm, und äh, mit einem durchgehenden, extrem treibenden, harten, knallenden Soundtrack, der wirklich fast wehtut. Aber es hat einen unglaublichen Druck und was das Schöne ist, gleich nach der Premiere, Österreich ist ja nächstes Jahr sozusagen Stargast auf der Leipziger Buchmesse, dass wir in Leipzig damit das, glaube ich, eröffnen oder so sogar. habe ich mich natürlich sehr gefreut und ja, das jetzt mit der Pandemie. René. Ja. Nee. Ab bitte, willst du dazu was sagen? Ich, ich wollte noch äh, zu der Eingangsfrage, was die Publikumsentwicklung angeht. Ich meine, die Diskussion ist ja so alt wie das Theater oder so. seitdem ich da bin, wird sich immer der Kopf zerbrochen, wie kriegen wir Publikum. Ja, es gab nur keine Pandemie ne, davor. Ich halte das für eine unkünstlerische Diskussion, weil in der Tat wir ja nur das machen können, was wir gut finden und nicht sagen können, ich mache jetzt was, was vielleicht ein Publikum gut findet. Dazu gibt es eben kein Rezept. Der Bühnenverein, der Deutsche Bühne, das ist der Arbeitgeberverband, äh, hat jetzt ein eigenes Panel aufgelegt ähm, in Englisch, was ich nicht ganz verstehe. Audience Development wird das genannt. Also Publikum, wo bist du, wo gehst du hin, äh, wann kommst du wieder? Äh, das... Äh, <lacht> <lacht> So heißt, so heißt das Panel, ja. So ja? Guter Titel. Nein, das das Panel ja. heißt nur Audience Development. ja? Was ich dachte, ja, so, ich, ich der Bühnenverein hätte ne, genau. so. Wäre lustig genau. geworden. Ja. Ja, das, ist, das ist eben eine ne, ne, ne Diskussion oder eine Frage, die, die, die einfach ganz, die, die kann man nicht beantworten. Die wurde aber eben auch vor der Pandemie schon gestellt und ist ja. natürlich jetzt Bin noch mal existenzieller geworden. Ja. Ja. Du bist Chef der Privattheatergruppe im Deutschen Bühnenverein. Also Chef, Vorsitzender, äh, Vorsitzender Vorsitzende, Vorsitzende, Vorsitzende, Vorsitzende, Vorsitzende, genau. Das heißt, das, da wollte ich dich noch mal fragen, also du bist auch in diese Funktionärsseite richtig reingegangen, ist, ist ein Grund auch, dass sozusagen in diesen Bühnenvereinskreisen das Boulevard Theater in anderer Weise gewürdigt wird? Oder dass du, dass du auch die Idee dessen, was du da machst, gar nicht inhaltlich, sondern auch strukturell, da immer weiter sozusagen den, den Stein höhlst? Ja, ist das ein Punkt? Naja, das es ist so ist weil es ist, da, ist ja es, ist viel Arbeit, es ist eine Interessensvertretung äh, was weiß ich, gegenüber Verlagen, gegenüber Agenturen, gegenüber. Äh, wir sind ja an die Tarifverträge in aller Regel nicht gebunden. Also wir haben ja, äh, wir sind, wenn äh, ist bei uns nicht zwingend, natürlich orientieren wir uns dran, aber ja. es ist bei uns nicht zwingend vorgeschrieben. Das heißt, die, die Interessenslage ist anders. Klar, innerhalb des Vereins muss man dann zwischendurch darauf hinweisen, ja Leute, aber es gibt auch die und die Probleme bei den äh, Privattheatern, äh, wobei sich da auch der Fall ein der das, glaube ich, lange Jahre so ein bisschen äh, als Klotz am Bein empfunden hat, sehr gewandelt hat. Und die, äh, die augenblicklichen äh, Funktionäre da, das ist der in der Intendantengruppe der Vorsitzende, ist der Hasco Weber aus Weimar, dann ist der Carsten Broster, ist Präsident. Äh, ich habe schon das Gefühl, dass sich die Augen dafür die Privattheater doch nochmal anders geöffnet haben in den letzten Jahren. So, ich sehe, wir sind, ein paar Minütchen haben wir noch. Ich frage mal, habt ihr irgendeine Frage oder wollt ihr was anmerken? Ich werde die Frage gleich nochmal stellen, aber wenn was ist, genau, einfach Hand heben und dann gebe ich es raus. Hat Thomas. jemand ein Rezept für Publikum oder so? <lacht> ja, ja. Thomas, jetzt geht es weiter in, in Wien. Wie sieht es bei euch aus in der Wertschätzung von der Stadt eurer Arbeit gegenüber? Mit anderen Worten, hast du das Gefühl, abgesehen von den Hilfen, dass ihr gewollt seid? Ja. In der Stadt, weil das kann man ja, wie man weiß, beim Boulevard Theater. Also, nicht sagen. Ähm, das, ähm, Also, ich kann natürlich nur für mich sprechen, für mein Haus. Ja, ähm, Wir haben das, das Haus ist äh, institutionalisiert. Das ist ganz einfach über die Jahre, äh, über die 19 Jahre, okay, fast äh, zwei Jahrzehnte, ist das jetzt wirklich ein bisschen eine Institution geworden. Ja. Und das ist auch, sehr über die Jahre auch sehr angenommen worden, auch von der Politik, zum Teil auch ein bisschen umarmt sogar, würde ich sagen. Ja. Herr, ähm, Heupel war, Herr Heupel war bei euch. Ich bin sehr stolz darauf. Herr heuppel hat, ähm, Herr ist der legendäre Ex-Bürgermeister, ähm, der eigentlich nur Fußball und Spritzer trinken interessiert hat. Also Spritzer ist, ist Schorle. Schorle, ne? ja. ähm, und äh, er war fünfmal bei uns in, in den letzten 19 Jahren. Ja? Da bin ich sehr, sehr stolz darauf Und nur einmal war er dienstlich da, nämlich um sein Buch zu präsentieren. Ja? Ich glaube, so oft war er insgesamt in, in, im Gesamt, in seinem gesamten Leben in keinem Theater, wie er bei uns war. Ja? Ähm, und darauf bin ich natürlich stolz. Äh, so, ähm, und er hat letztes Mal seine Autobiografie vor ein paar Wochen bei uns präsentiert. Wurscht. Ähm, so, also ja, es wird von der Politik, das muss ich, aber das betrifft jetzt nicht nur uns. Man muss sagen, die ja. Wiener Kulturpolitik und auch... Auch die Öster, also wir hatten ja da am Anfang ein bisschen, hat es da Schwierigkeiten gegeben mit Beginn der Pandemie, mit der damals grünen Kulturstaatssekretärin, die hat jetzt nicht so die Sensibilität, sagen wir mal so, für die Kunst und für die Künstler gehabt. Ja, das sagst du ja am richtigen Platz. Bitte, pardon? Ja, klar, klar, natürlich. Nee, aber das haben sie komplett, das haben sie super umgedreht. Ich muss sagen, also auch die Staatssekretärin, also das funktioniert wirklich, da gibt es wirklich ein, das muss man echt sagen, Frau Mayer. Genau, Frau Mayer, übrigens eine ex spölerin Das Also die ist wirklich... Die macht das, finde ich, sehr, sehr engagiert und man merkt das auch in der Beamtenschaft, wenn das mag man ja normalerweise ja. nicht sagen, gerade in unseren Bereichen, in Kulturen, ja, die, die Beamtenschaft, also man hat echt, ich habe echt das Gefühl, sowohl in der Stadt als auch im Bund, ja, sie sind wirklich engagiert und kämpfen für die Sache der Künstlerinnen und ja. Künstler. Boulevard und Boulevard, äh, Entschuldige, Kulturpolitik und Boulevardtheater, fühlst du dich gewürdigt? Also das ist das große Problem. Also, Ich habe schon das Gefühl, dass die Kulturpolitik der, der Auffassung ist, dass zu einer Großstadt ein Boulevardtheater gehört. Interessanterweise, in Düsseldorf gibt es eine, eine schwarz-grüne Regierung und die Grünen sind diejenigen, die das eigentlich sehr fördern, weil sie das Boulevardtheater Eher als Einstiegsdroge sehen, auch äh, in Theater, auch für ein Publikum, das nicht, äh, das jetzt sagen wir mal mit, okay. mit einer Ästhetik ja. von äh, Herrn Kriegenburg oder so nicht so viel anfangen kann äh, und die äh, sind natürlich eher gegen hochfinanzierte äh, und hochsubventionierte Kultur, weil sie sagen, das kommt letztlich den Leuten, die es nötig hätten, gar nicht zugute, äh, zu, zu, äh, zu äh, sondern da geht ein Bildungsbürgertum hin, das eh sehr viel Geld hat, also die äh, äh, äh, äh, schätzen das fast mehr wert, äh, wie so eine Art Stadttheater als das die klassische Kulturpolitik getan hat. Ich kenne natürlich auch die Aussage von, von Kulturdezernenten in München oder so, die sagen, oh, ich finde das so toll, wie sie das machen, großartig, machen ja. sie weiter so, weil er weiß, es kostet keinen Pfennig Geld für ihn. Ja. Klar. Du wolltest das noch? Ja, es ist interessant bei uns nämlich, als wir, als wir angefangen haben, da war da, da, da ähm, also ich habe ja das um, auf die Schnelle übernehmen müssen wir das Haus am Rande, des so Ruins stand. wurscht, ja. So, und dann gab es eine Ausschreibung dann zwei ja. Jahre später, wo ich mich beworben habe und wir haben dann diese Ausschreiber, oder wie, wie heißt das schon, Ausschreibung, äh, also so, so, so, also man wurde da halt von so einer Jury. Oder Ausschreibung. Oder Ausschreibung, ja, ja. okay. Ähm, und... Ähm, und wir haben dann unser Konzept eingereicht und ich habe so und musste dann zu so Hearing und das ganze mhm. Zeug halt. Ähm, und dann haben wir so, so den Bescheid bekommen, das stand drinnen, ja, zeitgenössisches Boulevardtheater. Ja. Alle anderen Häuser, die sich in dem Segment beworben haben, haben nicht entsprochen. Also ich bin, wir sind eigentlich ja. so eingestuft worden als, und wir haben damals einen Begriff, wir haben dann also T-Shirts machen lassen, man darf nur das Wort, glaube ich, heute nicht mehr sagen, Boulevardschlampen. Ja. Ähm, und es äh, äh, äh, äh, äh, äh, war, äh, also äh, wir haben das auch wirklich als gesehen, dass wir eben den Begriff Boulevard äh, versucht haben für Wien und das ist ja. auch wichtig immer, glaube ich, ja, dass man sozusagen die Stadt selber denkt und die Leute, die für die für die Leute in der Stadt arbeitet ja. konkret. Ja. Zum Schluss habe ich eine Frage, die mich beschäftigt hat, als ich verfolgte die Ausschreibung zum Volkstheater in Wien. Äh, ich las im Standard, äh, dass ihr euch auch beworben habt. Ähm, und was ich gerne wissen würde von dir ist, was wäre das Volkstheater gewesen? das ihr im Volkstheater gemacht hättet? Also, ähm, das Volkstheater in Wien ist ein wahnsinnig schwieriges Haus. Und das schon über lange, lange wir haben zuerst kurz geredet darüber. Ähm, und das schon über sehr, sehr lange Jahre. Ja. Ähm, es hätte wahrscheinlich gar nicht so viel anders ausgesehen, als das, was wir machen im, im ja. Rabenhof. Nur, ja. ähm, wenn ich im Rabenhof, kann ich mir einen, und wir arbeiten ja viel mit vielen Leuten aus Film, Funk und Fernsehen, wie man früher ja. so schön gesagt hat, ja, ähm, und du ja auch, natürlich, logischerweise so. Wenn ich mir ein, zwei leisten kann, ja, ja. kann ich mir natürlich im Volkstheater oder mit einer Band oder mit Bands ja. oder so, sage ich jetzt einmal, kann ich mir dann, oder hätte ich, kann ich gar nicht, ja, hätte ich dann halt mit Bilderbuch eine Show gemacht. Ja. Ja, die ich mir natürlich, im, die auch gerne, würden, also es gibt ja viele, viele Künstler, wo es dann letztendlich an, ja. am finanziellen sagen, hey, das kann ich mir nicht leisten. Ja. Das könnte man natürlich im, im großen Staatsheater kann man sich das locker okay. leisten. Ja. Aber im Grundsatz hast du gesagt, ihr hättet Rabenhof gemacht für mehr Leute. Für mehr Leute und natürlich mit, mehr mit größeren, ja, ja, weil wir mit mehr Geld haben, ja. Aber at the end of the day, weil wir sind ja letztendlich, das, was wir machen, ist ja zeitgenössisches Volkstheater. Ja. Das alternative Mainstream, hast du Alternative Mainstream ist, das ist der Begriff, der ganz groß drüber steht, ja, in Wirklichkeit, ja. Und die von würd, Anfang an. Die würden ja die Kostüme von Emmy Werner auch noch passen, würde ich sagen. <lacht> ich glaube, Emmy ist, die hält sich gut. Ihre persönlichen Kostüme, glaube ich, nicht mehr. Aber. Ähm, die alten Kostüme von Erwin Steinhauer, wie man kennt. Ja, <lacht> ja, genau. Er hat er ja begonnen mit glaube ich, ein bisschen drauf, oder? Ja, ja. Ja, genau. Ja, ihr Lieben, es it, it ist... kosmea ja, gerne. wenn ihr sagt, es ist schwierig, das Publikum zu kennen. Wo macht ihr Werbung und für wen macht ihr Werbung? Bitte, genau. Bitte. Die, Ach ja, die schwierige machen. darf ich zuerst jetzt, oder wie? Nein, nee, ich kann nicht. Das, das ist für mich easy. <lacht> ich, kann ja? gerne, ich kann gerne... Genau. Äh, Eines meiner eine Lieblingsthemen. Eine eine ich sage ich sag eine knackige Antwort. Ich persönlich bin gar kein großer Fan von Werbung, weil die Werbung, die, die einzige Werbung, die wirklich zieht, ist der, der rausgeht und seinem Nachbar ja. sagt, du musst da reingehen. Und das geht uns ja auch so. Ein Kinofilm, der kann beworben werden wie verrückt in ganz Berlin. Wenn du zwei Leute hast, die sagen, das ist ein lahmer Quatsch, dann gehst du dann. Nicht rein. Also, ich halte überhaupt nichts von der Plakatierung. Natürlich gibt es eine dramaturgische Betreuung und eine redaktionelle, die bringt was in die Zeitung, aber die einzige Werbung, die wirklich zieht, ist diese berühmte Mund-zu-Mund-Propaganda in meinen Augen. Ja, das kann ich nur bestätigen. Die beste Reklam ist eine gute Vorst Vorstellung, hat der legendäre Volkstheaterdirektor. Äh, Manka gesagt, ja. ähm, der Vater der von, Vater Paulus. von, von ja. Paulus, genau. Der zum Beispiel, Turini, Bauer, der hat ja. die alle groß gemacht. Ja. Ähm, und das ist immer sein Sager gewesen. Es ist aber schon, ähm, Entschuldige, Plakatwerbung, finde ich, bringt überhaupt nichts. Das kann uns gleich das Geld draußen beim Anzünden vor der Tür und so Zeug. Ja. Ähm, ich glaube, was wirklich bringt mittlerweile, oder was, was sehr stark äh, gebracht hat, ist Social Media. Ja. Ähm, Vorsichtig muss man sein, aber das ist ein anderes Thema hier. Ich sage jetzt zwei, drei Worte noch ja, dazu. Um, zwei, okay, eher zwei. Um, ich habe, man hat immer gesagt, Newsletter ist fad und alt und so. Ich habe 35.000 Newsletter-Abonnenten. Ich merke es, ich schicke einen Newsletter raus oh ja. und es bewegt sich was an der Kasse. Ja. Selbst jetzt ein bisschen weniger. Halt, ja, So, das sind die Dinge. Oder Kooperationen. Mit Im Idealfall mit Fernsehen, mit, mit, mit, mit Radio. Aufzeichnung so. gibt es bei euch ja immer noch. Medien. Ja, ja, ja, ja, ja. Wir zeichnen relativ viel auf. Jetzt aktuell Stefanie Sargnagel, ähm, ein sehr, sehr großer Erfolg, der auch äh, hier in Deutschland gastiert ist, der wird jetzt nach fünf Jahren abgesetzt und das endet mit einer Fernseh Mit einer Aufzeichnung, ja, Super. Mensch, in dem Sinne, war ein schneller Ritt. Ja. Vielen Dank, vielen Dank, René, vielen Dank Thomas, vielen Dank an euch. Wir machen jetzt noch mal eine kleine Pause und dann geht es weiter mit Djalron und Shlomi Bahn. Sie sprechen über Slippery Slope, was auch zu sehen ist jetzt am Theatertreffen. Ich freue mich. Lass uns einen Kaffee trinken. Alles klar. Dankeschön. Danke. Danke.